Romy Kirsch, TELAMO, Signing News, macht stutzig. Nachdem wir gestern hier darüber berichtet haben, dass bei der Schlager-Challenge von Florian N zwei Nachwuchstalente gegeneinander antreten werden, haben wir einfach mal einen Namen orakelt, von dem wir lediglich wussten, dass eine VÖ am morgigen Freitag ansteht, dass Romy Kirsch bei TELAMO unterschrieben hat. Wurde nach unserer Kenntnis bislang nicht offiziell kommuniziert, wie schnell das nun geht, ist kurios. Signing News am 1. September. VÖ am 3. September, das kennen wir eigentlich anders. Gibt es einen Grund für diese sehr schnelle Veröffentlichung? Wir vermuten, ja, eben die Schlager-Challenge. Dass wir mit dem Team, André Stade, Anja Krabbe, Tanja Lasch, vorsichtig gesagt nicht so ganz verkehrt lagen, dem scheint wohl so zu sein. Informationen der Plattenfirma. Bonjour, Romy, Schlager-Newcomerin Romy Kirsch unterschreibt bei TELAMO. Schlager-Newcomerin Romy Kirsch und die TELAMO Musik und Unterhaltung GmbH in Kooperation mit Unikat Music haben eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Bereits am 3. September wird die gebürtige Elsässerin ihr erstes Album, Leben und L'Amour, beim Münchner Label veröffentlichen. Für ihr musikalisches Debüt arbeitet die junge Sängerin mit dem erfahrenen Kreativteam, dem Komponisten und Produzenten André Stade, U.A. Roland Kaiser, Tanja Lasch, und den Texterinnen Anja Krabe und Tanja Lasch zusammen. Zeitgemäß und abwechslungsreich produzierte Schlagersongs von gefühlvoll bis tanzbar, in denen aber auch unverkennbar die französischen Wurzeln der jungen Sängerin zu erkennen sind. Romy Kirsch bei meiner Großmutter habe ich als Kind den deutschen Schlager zum ersten Mal gehört und lieben gelernt. Mit diesem Album geht für mich jetzt ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem Team von TELAMO und Unikat Music. Ken Otremba, TELAMO-Geschäftsführer, Romy hat uns von Anfang an nicht nur mit ihrer schönen Stimme, sondern auch mit ihrem Charme verzaubert. Herzlich willkommen, Romy. Vor uns liegt eine arbeitsreiche und spannende gemeinsame Zeit. Parallel zu ihrem Debütalbum, Leben und L'Amour, erscheint auch am 3. September 2021 Romy Kirsches Single, Mitten in Paris. Kooperation mit, Unikat Music, lässt aufhorchen. Spannend finden wir nun folgendes. Die Show, Schlager Challenge, wird produziert von Jürgens TV. Wer dessen Geschäftsführer ist, kann hier nachgelesen werden. Wer Geschäftsführer des Managements des Moderators von Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. ist. Darüber kann man sich hier informieren. Und wenn man sieht, wer hinter Unikat steckt, siehe hier, dann liegt die Vermutung schon sehr nahe. Dass wir am Samstag eine TV-Premiere von Romy Kirsch erleben werden, quasi, alles aus einem Guss, um es mal positiv auszudrücken, Zwinkern das, Smiley. Florian Silbereisen? Jetzt spricht er über das Todesdrama. Die Rede ist von Heide Keller. Als Chefhostess Beatrice schrieb die Schauspielerin, Traumschiff, Geschichte. Insgesamt 38 Jahre lang war sie Teil dieser ZDF-Serie. Am Freitag verstarb Keller. Sie litt an Leukämie. Neue Gesichter nach Kellers Abgang. 2018 beendete sie ihre 38-jährige Laufbahn auf dem Traumschiff. In der Episode, Los Angeles, verabschiedete sich Keller von ihrer geliebten Crew. Seitdem hat sich auf dem TV-Dampfer einiges verändert. Barbara Wusso übernahm die Position als Chefhostess an Bord. Zudem feierte Florian Silbereisen Ende 2019 sein Debüt als Kapitän Max Pager. Florian Silbereisen? Er wollte sie wieder zurückholen. Zwar hat Florian Silbereisen mit Heide Keller noch nie vor einer, Traumschiff, Kamera gestanden, doch das wollte der Schlagerstar demnächst ändern. In diesem Jahr feiert die Serie ihr 40. Jubiläum. Grund genug, um Heidekeller für dieses besondere Ereignis zurück an Bord zu holen. Und genau das hatte Silbereisen auch im Sinn. Ich hatte mir sehr gewünscht, dass wir das Jubiläum, 40 Jahre Traumschiff, zusammen feiern können. Sie hatte schon zugesagt. Aber daraus wird nun nichts mehr, bedauert der Kapitän im Gespräch mit Bild. Für die Fans wäre dieses Wiedersehen mit Chefhostess Beatrice sicherlich eine tolle Überraschung gewesen.